Die Laufzeit eines Kredites, da sind die Tage nicht immer angegeben, sondern oftmals als Zeitraum. Also hier zum Beispiel Laufzeit eines Kredites 25. März bis 5. April. So, wir wollen jetzt die Tage ermitteln, also die Anzahl der Tage. Dazu gibt es zwei Regeln, die wir wissen müssen. Zum einen wird der erste Tag nicht mitgezählt. Also der 25. März wird nicht mitgezählt. Der letzte Tag wird aber mitgezählt. Das heißt, wir zählen bis zum 5. April. Und nach meinem Kalenderblatt, da kreise ich jetzt mal die Tage ein, die also mitzählen. Der 25. nicht. Wir haben den 26., den 27., 28. Das sind 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Die Laufzeit beträgt also 11 Tage. So, das kann ich mit Abzählen natürlich machen, ist aber nicht besonders effektiv. Effektiver ist es, die Zinstage pro Monat zu ermitteln. Wir haben den März, da machen wir eine einfache Rechnung. Wir nehmen den letzten Tag, das ist der 31., Sie ziehen davon hier den 25. ab und das ergibt 6 Tage. Wir haben hier ab dem 26. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tage. So, und dann kommt noch der April dazu, 1 bis 5, das gibt 5 Tage und 6 plus 5 gibt 11. Wir haben also 11 Zinstage. Das Einzige, was du dazu noch wissen musst, ist die Anzahl der jeweiligen Monatstage, aber da kennst du sicherlich die Merkhilfe mit den Händen und dann kann man ganz leicht herausfinden, wie viele Tage der jeweilige Monat hat.